Müssen ja, dann wird alles dann kontrolliert. Ja, ja. Und dann deswegen haben wir dann so viel Beben bei uns. Ja, Erdbeben. Ja. Ja. Ich glaube, vor ein paar Tagen war auch schon Beben bei uns. Vielleicht habt ihr nicht gemerkt, ja. das war das war 4,1. Ja, also es war leichtes Beben. Ja, aber Beben gibt es dann oft bei uns ja. Vielleicht sind ja großen Teils dann äh, nur die leichtes Beben, also leichter Beben, dass man vielleicht auch das nicht merkt, ja? gerade wenn man so aktiv ist, ja, auf alle Fahrt, Ausflug, ja, ja. und so weiter, dann merkt man das überhaupt nicht, ja, aber das äh, gibt dann schon fast jeden Tag, ja, sowas, ne? dann, wenn irgendwie mal so ein heftiges Beben dann passiert bei uns hier, dann, wird alles äh, dann wird es dann laut Leute meine ich ja, die reden ah, das war Beben und ich war ja noch da im Zimmer vielleicht war in der Toilette und irgendwie mal was dann runtergefallen war weil, weil es sich dann bewegt hat ja, also geschaukelt hat ja. Ja. ja und ja das ist auch wieder ein größerer Markt ja. von dem Ort hier in Sade, ja, sage ich mal, oder in Kuta ja, heißt es dann. Ja. Ein bestimmter Markt hat bestimmter Tag natürlich, ja. also es gibt ja nicht jeden Tag. Ne. Ja, also das heißt vielleicht, der Markt hier, dann ist ja nur am Samstag, ja. und dann der andere vielleicht am Dienstag, ja, unterschiedlich. Ja. Das heißt, dann ist er immer beschäftigt zu dem bestimmten Tag. Normalerweise zweimal in der Woche, ja, dass er so beschäftigt ist. Da kann man auch schon alles finden, was man zum Leben braucht. Ja. Aber der Markt ist vielleicht bei uns ja, zum europäischen Verhältnis, irgendwie mal so ein bisschen unhygienisch. Ja. Also, äh, manchmal schauen sie Leute, es ah, ist ein bisschen unsauber, ein bisschen dreckig und so. Ne? weil es dann vielleicht keine kein Kühlschrank, keine Kühlschränke ja. da sind ja und äh, die Fische oder vielleicht Fleisch wird einfach mal so auf den Tisch gelegt ja, und bis ein Käufer da kommt ja, um unter zu kaufen ja, und ja, dann, dann hat jeder zu Hause auch dafür so einen Kühlschrank ja, ja. Äh, vielleicht auch noch nicht so ganz ja also nicht, noch nicht jeder ja, also aber natürlich kann man ja sofort das äh, bearbeiten kochen und gleich essen dann sind alles sind alle schon also noch frisch ja, als es dann, ja. Seid ihr schon öfter hier bei uns in Indonesien oder Asien? Ja? In Indonesien das erste Mal. Sonst dann äh, vor, vor ein paar Thailand Jahren. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vor ein paar Jahren waren wir mal noch in äh, Kambodscha, oh, ja. Malaysia, mhm. Gut, ja. kurz in Singapur und Thailand. Ja. Und Bali? Bali waren wir jetzt, also wir sind. Äh, am Wann sind wir eingereist? 1. Oktober sind wir eingereist auf Bali. Ah, okay. 1. Oktober. Jetzt ja. schon. Also der 2. Ah. So. so fast ein Monat, ja? ja? Ja, jetzt schon bald einen Monat dann. Und Machst dann du ja Weltreisen oder wie? Nein, einfach hier. Also wir haben drei Monate Zeit. Ah, okay. und wo geht es dann weiter von Lombok aus? Jetzt, äh, fliegen wir dann nächsten Dienstag fliegen wir auf Kambodscha. Oh, es geht nach Kambodscha. Ja, Phnom Penh. Phnom Penh, und ja. Und Dann geht es weiter nach Vietnam. Oh, es geht noch weiter, ne? Ja. Vietnam, Vietnam, dann Laos und dann äh, möchten wir eigentlich wieder zurück nach Indonesien. Oh ja, dann noch Sehr. auf die äh, Molukken. Molukken, ja. ja. Also ich bin als Indonesier noch nie dort gewesen, ja, ja. in oh, Molukken, ja. ja. Aber muss schon interessant sein, ja. ja. Besonders ja äh, Molukken. Da waren auch schon Holländer wegen Gewürze. Ja, die genau. unterwegs, aber im Allgemeinen waren die Holländer auch bei uns in ganz Indonesien. Sehr. Ja, also die waren schon Kolonialherren. Ja. <lacht> ja, ja, ist schon interessant. Ja. Also würde ich sagen, da sind viele Molukken äh, in den Niederlanden, in Europa bis jetzt ja. Die sind schon dort auch schon eingeboren und. Äh, ja, also vielleicht waren die Leute damals, die Vorfahren, irgendwie mal dorthin mitgenommen von den Holländern, ja? Ja. oder zur Schule geschickt, ja? Ja. und dann sind die dann dort bis jetzt geblieben. Ja? Ja. Die älteren Leute manchmal sind auch schon hier bei uns hier unterwegs, ja? aber die haben ja, die sind ja schon holländische Staatsangehörige, ja? Ja. also nicht mehr Indonesier. Die nennen sich auch kein Indoneser, oder? Obwohl die dann Indonesisch auch noch reden können, ja? Aber vielleicht großen Teil können die nicht, nicht verstehen, weil die Sprache sich auch schon so entwickelt, ja? Vielleicht, ja? <lacht> Gibt es neue Ausdrücke und so weiter, ne? Komodo. Borneo kann man noch überlegen, ja. ja. Da sind ja die orang in Borneo, ja? oder Sumatra. Ja? Komodo ist auch schon, da sind ja die Dinosaurier, ja? Ja, ja. also die Überbleibsel von den Dinosauriern, ja? kann man auch schon ein bisschen angucken, ja? ja. Besonders die Unterwasserwelt, ja. Also ich meine, wenn ihr gern schwimmt, ja oder schnorchelt, ja, also die kann man auch schon überlegen, ja, das kann man auch überlegen, ja, dorthin zu kommen, ja. Da, seht, da sieht man ja die äh, schönen Korallen noch, ja, und die große, also die Walhai, Walhai, ja. was noch, auch natürlich Schildkröten, die sieht man auch schon hier bei uns, ja. Äh, Manta, ja, also es gibt so viele Aktivitäten, ja, so also, was man dort unternehmen kann. Das ist ja nicht weit weg von Australien, dann kommen oft... Da schwimmen oft dann her, die großen Fischer ja. hierher nach Indonesien, ja, zu den Gewässern. Ja. Lombok sind äh, größtenteils äh, die Leute hier muslimisch ja. mhm. und da, genau neben der, neben der neben dem Hotel, ist eine Moschee. Ja. Ja. Weil es euch nicht so laut Fünfmal ja. <lacht> <lacht> <lacht> am Tag. Ja. <lacht> Ja? Ja, es, es geht. Also. Wir haben noch so Anstöpsel und sind wir sind das uns auch ein bisschen gewöhnt. Oh ja? Jetzt in einer Woche fast, ne? Ja. Ja, aber auch sonst. Aber auch sonst, weil ich bin ursprünglich aus Bosnien. Ah, okay. Ja, deswegen, ich frage mich eigentlich, woher kommt es, dieser Name, Name? Nee, Jira ist ja kein Deutsch, ja, sowas, ne? Wie, wie spricht man aus, Nejira oder Nejira? Nejira. Nejira, ja? Ja. Wie deutsch, ja? ja. <lacht> Bei uns, äh, diese J wird J gesprochen, ja? ja? Oh. Ausgesprochen, ja. Ja, ich bin auch schon geworden auf deutsch, ja, also kenne ich das, aber nur hat, hat mich dann selber gefragt, Also dann, äh, es, kein, es klingt so wie kein deutscher Name, das habe ja. ich äh, ja, also, ja, nicht äh. gehört. Ja, dann. Ja, das war, da war euch nicht so laut, ne? oder ist schon, seid ihr schon ein bisschen angewohnt jetzt, ja? also damit? Ja. ja, es ist schon ein bisschen laut, aber wir sind es gewöhnt das ist okay. Okay, vielleicht Simon muss ein bisschen nach ja, Passt schon. Ja. So fünfmal am Tag, bei mir, aber nicht so ganz dicht dran, ja? da sind fünf Moscheen ja? im Osten. Ja? Ja fünf Moscheen und dann die Moazin rufen zu der gleichen Zeit zusammen, ja? und, äh, aber ich bin früh aufsteher, ja? also dann bin ich dann schon um 4 Uhr, halb Uhr schon wach, ja? weil ich also als Muslim natürlich auch zum Moschee gehen kann, ja oder es ist ja kein Muss, es wird manchmal auch gesagt, muss man schon zum Moschee gehen, ja? aber man kann schon zu Hause auch beten, ja aber fünf Moscheen, zu der gleichen Zeit, wenn alle fünf dann Murzin rufen, ja, das ist laut, ja? Ja, also... Ich habe ja nicht gedacht, dass die El äh, Tropico da genau neben der Moschee dann liegt, ja? Ja, <lacht> ja. ja also 90% Prozent sind die Leute hier muslimisch, ja? Aber da sind auch schon andere Gläubigen, da sind ja auch Christen da, Hindus im Westen zum Beispiel. Ja. Wenn man im Westen dann unterwegs ist, ja, also im Westteil von der Insel, da gibt es dann auch Tempel. Wenn man irgendwie mal etwas von balinesischer oder hinduistischer Kultur dann kennenlernen will oder Tradition oder Ritual, ja, dann äh, kann man ja das alles dann dort im Westen dann mitbekommen. Ja. Da sind ja Tempel da. Deswegen, es wird oft auch schon Werbung bei uns gemacht, ja? dass äh, Lombok, äh, auf Lombok, dass man auf Lombok Bali sehen kann, ja? also die Kultur zum Beispiel, die Tempel, aber auf Bali kann man Lombok überhaupt nicht sehen. Ja? <lacht> also war die Werbung, also von dem Tourismus bei uns. Ja? Ja, also, aber jetzt höre ich dann nicht mehr so oft, her, ja. Vielleicht holen wir, da, holen wir irgendwie mal so die Leute da auf Bali nicht so neidisch machen. <lacht> also, ja, dann äh, eigentlich dann ist das Leben auch schon sehr angenehm bei uns ja äh, unter den verschiedenen Religionen. Es gibt ja kein Problem. Wir unterstützen uns untereinander. Wir helfen uns, der, also zum Beispiel da in Mataram zum Beispiel kann man schon sehen, merken, wie die Leute auch schon gut nebeneinander leben können, auch ja. besonders gibt es auch schon bestimmte Ritual, dass Muslim und Hindus auch gemeinsamen, Freita gemeinsamen Feiertag haben, ja? ja. Ja, das heißt, es wird dann in einem Tempel da gefeiert, ja, im Westen. Ähm, und. Das nennen wir Prang Topat. Ja? Also Prang Topat ist. Ähm, Prang heißt Krieg. Ja? Ja. Topat heißt äh, Reiskugel. Ja? Also es gibt bei uns ja, was man isst ja zu bestimmter Zeit, bei bestimmten Feiertagen, besonders ja nach, bei dem Ramadan-Feiertag, ja? Ja. Äh, aus Reis. Und diese Reis wird dann in ähm, Kokosblätter dann eingewickelt. Ja? Ja und da wird dann es wird dann so Reiskugel ja? und dann ist da oft auch schon so leichter ja? also nicht so ganz hart aber da wird da werden die Kugel oder da werden die da werden die Einheimischen also die die Leute die halt gerade diese Feiertag feiern gegenseitig anwerfen ja also wie, wie sagt man das ist ein Krieg, ja, also ja, ja. ohne normale Kugel mit, äh, mit Gewehr und so. Ja, ja. Aber sie werfen sich gegenseitig äh, mit den Reißkugeln, ja. Und natürlich, es tut weh, <lacht> wenn man ist betroffen ist, ja? Und dann äh, es ist es schon ein, ein Feiertag. Also, das sind zwischen Hindus und ähm, Islam, ja, also ja. Muslim, ja? ja. Aber das heißt nicht, das ist eine Gruppe von Muslimen, ähm, die dann auch gegen Hindus dann äh, diese Reiskugel werfen, egal. Ja? Also Muslim gegen Muslim, Hindus äh. gegen Muslim oder gegen Zeit. Das ist ein großer Feiertag. Das gibt normalerweise. Ich glaube in diesem November gibt es so einen Feiertag. Ja, ja ich glaube glaub, in diesem November. Also jedes November, jeden November gibt's diese feiertag da. Aber man muss gucken also an welche, welche Zeit, also welche Datum hier dieses Jahr das stattfindet. Ja? Ja, das ist Symbol von äh, das Leben der Einheimischen hier unter den verschiedenen Religionen, ja? Und auch genauso gegenüber äh, Christen, ja? Also wir unterstützen uns auch schon bei Feiertagen, wie bei dem Weihnachten zum Beispiel. Da wird normalerweise auch schon groß gefeiert, aber das merkt man meistens nur in der Stadt, ja. Weil in der Stadt dann auch schon Leute mit verschiedenen Religionen dann noch viel mehr dann wohnen. Vielleicht kann man auch hier sagen in Kuta, das wäre vielleicht fast 100% Muslim, ja? Ja. Aber kann man auch das nicht sagen, da sind bestimmt auch schon Christen, da sind auch schon Hindus da. da ich habe auch schon gesehen hier, dass es auch schon Tempel dort gibt, ja? Also äh, Hindus Tempel und, ja. und dann machen die das alles zusammen, ja? Und es gibt überhaupt kein Problem, mehr. Ja? Es gibt keine Spannung und so. Ne? Ja. Gibt es denn auch gemischte Ehe? Ja, das gibt auch. Das kennt man auch, ja. So eine Frau mit einem Christen, Christen dann verheiratet, ja. Oder ein Mann, so eine Hindusfrau, das gibt es auch. Ja. Und ja, aber natürlich. Ja, offiziell, also nach der lehrer die Islam akzeptiert dann eigentlich nicht, ja, also dass das so gemischt ist. Ja, aber in der Tat, ja machen die Leute schon. Ja. Das heißt, es wird dann natürlich abgeraten, so gemischt zu heiraten. Wenn irgendwie mal so, wenn sie dann sich dann verliebt, dann muss normalerweise den Muslim sagen, ja, also dann konvertierst du dann in Islam und so weiter. Oder vielleicht, wenn... Äh, der Christ dann auch stärker ist, ja, dann äh, sagt er, du konvertierst dann in Christ ja, und so weiter. Und ja, da kann man sich auch schon ein bisschen vereinbaren. ja, Aber die Muslimen wollen halt nur, dass äh, die anderen Gläubiger, also in Muslimen, dann konvertieren. <lacht> so ja. Aber natürlich, das ist, äh, das ist ja, das könnt ihr dann selber entscheiden. Ja. Ob die dann auch schon als äh, gemischter, also Religion, also Leben als er leben wollen, dann ist kein Problem, keine Strafe.